Also da gibt es erstmal die Masse der Arbeiten, die gut ausgeht und von denen gehen viele sehr gut aus. Bei uns im Fach, in der Ethnologie ist es so, wenn man länger im Studium ist, dann äh, gelingt eigentlich die Abschlussarbeit. Ja, weil dann hat man sich wirklich schon so, viel, so weit durchgebissen, dann gibt es auch keinen Grund, eine gute Note zu versagen am Schluss. Und deshalb ist die positive Erfahrung, sind eigentlich viele positive Erfahrungen, weil man dann wirklich auch sehen kann, da hat sich was entwickelt. Die Leute sind dran gewachsen an dieser Aufgabe, sind selber stolz beim Abgeben. Vielleicht am Anfang verunsichert, so zwei Wochen werde ich dann nicht gegrüßt, weil man nicht sicher ist, ob ich die Arbeit schon gelesen habe. Aber äh, am Schluss ist, ist da was und man hat es geschafft und ähm, den Schlusspunkt gesetzt. Oder abgegeben und kann was Substanzielles aussagen. Also meistens geht es gut und das finde ich dann, das ist zu Recht irgendwie eine Erfahrung, auf die man stolz sein kann. Das freut mich dann auch, weil, weil ich das sehen kann, wie sich das entwickelt. Also es ist das Schöne an meiner Arbeit zu sehen, wie sich Menschen entwickeln. Über das Studium hindurch, aber eben auch über die relativ kurze Phase der, der Abschlussarbeit. Und da kenne ich ja die meisten schon und habe ein Gespür. Und in aller Regel geht das eigentlich ganz gut. Eine, eine anekdotische Erfahrung habe ich noch, da kam in der zweiten Woche des Semesters, also viele Studierende kommen zu mir in den Semester, fehlen in der vorlesungsfreien Zeit oder schon im Vorsemester und sagen, kann ich da bei Ihnen zu diesem oder jenem schreiben. Und dann treffen wir uns vorher mal und so und besprechen Lose und dann ist genug Zeit zum Lesen und Vorbereiten. In dem Fall ist eine Studentin im zweiten, in der zweiten Woche des laufenden ist gekommen, war vorher, also ich kannte sie auch nicht, war vorher auch nicht da, ist, äh, als ich in meinem Büro in den Stuhl geworfen und die Füße übereinander geschlagen und gesagt, also ich bin ganz offen, über was, was äh, bieten Sie mir an, über was soll ich schreiben, sagen Sie mir was. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, ob das noch gut geht. Und es ist eine gute Arbeit geworden, es ist wirklich gut geworden. Warum, weiß ich nicht genau. Es lag natürlich auch an der Studentin selber und äh, an ihrem Willen, das jetzt auch durchzuziehen. Aber es ist ein Thema geworden. Wir konnten das Thema abschließen. Äh, es ähm, hat sich entwickelt durch Interviews. Dann, also die Gliederung ist einfach daran gewachsen. Und aus einer losen Idee, die, viel zu spät, die wir beide viel zu spät entwickelt haben, ist eine, eine wirklich passable, ich glaube sogar eine sehr gute Abschlussarbeit geworden. Das ist jetzt aber wirklich nicht die Norm, sondern es war etwas Besonderes. Aber es zeigt, dass es geht und dass vielleicht auch manchmal weniger mehr sein kann. Vor allem, weil dann klar sein musste, das Thema muss jetzt übersichtlich sein und durchgezogen werden. Und das kann jetzt kann nicht die großen Fragen der Menschheit lösen. Aber das war, das ist, welche Abschlussarbeit kann das? Ja, das wäre vielleicht auch zu viel verlangt. Ich Erinnere mich gern an zwei Arbeiten, waren, glaube ich, beides Arbeiten im Bachelor-Niveau von relativ guten Studierenden, die, ich würde sagen, so nach ungefähr ein Drittel der Zeit äh, mir einen Entwurf geschickt haben, der aber vom Umfang her mehr als die Hälfte der dann endgültigen Bachelorarbeit schon war. Und das waren auch, passabel ist jetzt zu wenig gesagt, es waren gute Entwürfe. Und ich habe mir das angeguckt, habe das auch ein bisschen kommentiert und die Leute dann in der Sprechstunde gehabt und dann habe ich in beiden Fällen gesagt, hören Sie mal, das ist richtig gut, wie Sie das gemacht haben, das könnten Sie im Prinzip so abgeben und es wäre dann eine 3% was von mir einerseits als Lob gemeint war, weil aus dem Stand auf eine 3 ist ja mal was, und andererseits natürlich durchaus als Incentive. Und ich habe in beiden Fällen dann nach mehreren Wochen überarbeitete und um Lichtjahre bessere Varianten bekommen. Und bin eigentlich bis heute überzeugt, dass, wenn ich nicht angedeutet hätte, dass da noch Luft nach oben ist, der Student nicht angefangen hätte nachzudenken, mir auch in den Gesprächen anschließend nicht so interessante Fragen gestellt hätte und eben eine viel weniger ähm, tolle Leistung am Ende erbracht hätte, nachdem er gemerkt hat, halt, ähm, ich lege jetzt noch mal einen Zahn zu. Das waren ähm, Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Die Tollen und schönen Erfahrungen sind natürlich genau die, wenn die ähm, Studierenden dann Selbstwirksamkeit erleben und ähm, sich im Nachhinein wieder bei uns melden und sagen: Hey, ich habe die ähm, Bachelorarbeit mit, keine Ahnung, 1, 3, wie auch immer bestanden und es lief richtig gut und das hat mir total geholfen. Ähm, ähm, das ist quasi das, was, was wir im Nachhinein manchmal als Rückmeldung bekommen. Und Quasi in der Beratungssituation selbst ähm, sind die Momente schön, wenn man sieht, wie ein Licht aufgeht oder wie irgendwie ein Knoten platzt. Wenn so, so ein richtiger Aha-Moment eintritt ähm, und diese Fragetechnik, die wir haben, ähm, einfach voll ins Schwarze trifft und die Ratsuchenden dann merken, okay, ich bin jetzt hier gerade selbst auf die Lösung gekommen und dann auch oft sagen, wieso bin ich denn da vorher noch nicht drauf gekommen? Wenn man so richtig merkt, die standen jetzt irgendwie auf dem Schlauch und brauchten vielleicht auch einfach nur mal einen Partner, eine Partnerin, mit, mit der sie sich unterhalten können. Und dann klappt es auf einmal und dann fließt es wieder und es geht voran. Das ist schön, das ist sehr, sehr erbaulich.